Beim Blick aus seinem Hotelfenster in Warschau könnte US-Präsident Biden heute diese Aufforderung lesen. Schicken Sie F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine. Deutliche Erwartungen von polnischen und ukrainischen Aktivisten an die Rede. In der Nacht landete die Air Force One in Warschau. Hinter Biden lag da schon eine etwa zehnstündige Zugfahrt zurück aus Kiew, wo er gestern unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen zu einem überraschenden Besuch eingetroffen war. In Warschau trifft Biden zur Stunde seinen polnischen Amtskollegen Duda. Der will mehr US-Soldaten im Land. Möglicherweise werde ihm Biden diese zusagen, heißt es aus amerikanischen Regierungskreisen. Am frühen Abend dann wird Biden eine Rede vor Publikum am Königsschloss halten. Die Erwartungen der Menschen in Polen sind deutlich. Biden besucht Polen bereits zum zweiten Mal innerhalb von zehn Monaten. Die polnische Regierung sieht das als klare Aufwertung der NATO-Ostflanke.